Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil Seam. Hello. Unser derzeitiges Ziel ist es ja, die restlichen zwei Wolfsköpfe zu finden, um die Tür aufzumachen und aus dem Haus zu fliehen. Ganz genau weiß ich gerade nicht, wie es weitergeht, aber wir werden das schon zusammen herausfinden. Also gehen wir direkt rein. Nach einer anstrengenden Begegnung in der Garage findet Eve einen Weg in die Eingangshalle. Aber die Tür nach draußen ist verschlossen, um sie zu öffnen, wird mehr als ein normaler Schlüssel benötigt. Also müssen wir hinauskommen. Und wie schon vorher, wir haben noch immer den Pulsmesser dabei. Ich hoffe, euch gefällt es. So, wir haben ja da aufgehört mit leider nicht so viel HP. Wir sind fast kaputt. Wir können das Sachen einladen, aber. Ja, du mal, ich schaue mir das Schatzfoto jetzt noch einmal an und dann du wir es Ich Es soll eigentlich... Ähm, ich habe ja das nettes Versteck... Ich habe ja das nettes Versteck, findest, es, wenn du kannst. Es soll ja eigentlich da bei irgendeinem ja, oberen Kamin, schaut das fast aus. Irgendwie ein Schatz sein. Aber damals, da wir ja Platzprobleme haben, geht es jetzt mal einlogern. Wir haben dann auch hinten Munition drinnen, die könnte man eigentlich ausnehmen. Dann Schießpulver, den könnte man mit dem Hammer, weil leider keins, sonst Munition herstellen. Gut. Das haben wir schon alles gesehen. Also das ist die Map, das sind Gott sei Dank eh zwei verschiedene Mis Untermissionen noch. Um, ich habe beim Schneiden bemerkt, dass sie das Buch nicht aufgemacht habe. Das werden wir aufmachen. Und im Zerlegungsraum sind wir nicht Einigung, weil so für Monster waren. Aber jetzt haben wir ja unser Shotgun und deshalb werden wir das glaube ich schaffen. Also gehen wir jetzt aber mal. Weil ich glaube, dass es oben safer ist. Weil ich bin ja fast kaputt. Einmal oben. Einmal in den. Oh mein Gott, das fängt schon wieder zum Buch. <lacht> Warum ist das Spiel so creepy? Das haben wir schon durchgelesen. Ähm, die Figuren haben wir früher auch nicht alle zerstört. Wer auch gemerkt beim Schneiden dann, dass man die zerstören muss. Ich hoffe das auch einfach Random Monster, aber ich finde mit meiner Shotgun fühle ich mich schon ziemlich sicher. Ich stand jetzt da mal in dem Raum. Machen wir die Tür zu da. Oh nein, lass uns So, da ist das Buch. Hoffen wir mal. Weil da muss man F drucken, das habe ich nicht gecheckt. Ah, da ist ein Kopf drinnen. Ja nice. Das haben wir eigentlich auch schon gelesen. Oder? Um, die Lichter. Es ist relativ dunkel, glaube ich, weil wir Low HB sind. Aber ja. Den Raum haben wir da eigentlich nur während der Fight zugeschaut. Das heißt, dann werden wir jetzt einmal durchgehen. Ich bin jetzt leid, die ganze Scheiße durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hunde Kopfreliefs, damit die keiner von denen mehr aus dem Haus kommt Lass sie uns so verstecken, die Stand im Wohnzimmer haben wir, das Buch, das haben wir jetzt auch und im Zerlegungsraum. Das heißt wir werden jetzt im nächsten Zerlegungsraum gehen. Gut. Da ist ein Gebiss drinnen. Okay. Interessant. Da war glaube ich was drinnen. Das ist gut, jetzt können wir mal wieder ähm, unseren Heal herstellen. Kombinieren, Kraut und flüssige Chemikalien, zack, und jetzt können wir uns hier, ich hoffe jetzt sehen wir ein bisschen mehr. Ich so, sage nicht, ein bisschen, wir sind immer nicht voller b, wir sind grün, aber wieso ist noch immer Blutfleck? So. Dann, liebe Mrs. Baker. Wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seitdem Sie Ihre Untersuchung gekommen sind, zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen abgeschlossen haben. Dunkle Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die, ansche die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichten können, mit diesen Organismen in Verbindung stehen. Wenn Ihr Syndrom auf einen... Pilzartigen Basit zurückgehen muss diese entfernt werden, bevor es so spät ist. Ich möchte ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen sie ins Krankenhaus, sobald sie dieser Brief erreicht. Als es schwede ich will ihnen dringend, sich weiter des zu unterziehen. Carford Lang, allgemeines Krankenhaus Dulvey. Okay, das heißt, der haben da irgendeine Krankheit, der Blutzartige. Ja. Meiner Meinung nach haben wir ein paar mehr Probleme als das, aber ist in Ordnung. Dann schauen wir mal kurz noch auf die Map. Ja, Waschraum. Können wir noch kurz reinschauen, aber oh, sonst würde ich eigentlich zu gucken Oh ja. Yeah. Oh mein Gott, das war der Waschraum, den haben wir eh schon gesehen. Ich würde einfach nicht nochmal rein, da kommt ja wieder der Daddy her Das ist aber die Schlange da, oder? Ja? Probieren wir es trotzdem aus Nope So Haben wir da schon drinnen? Mal gucken wir da noch rein? Ah, da kommen wir noch rein Okay Evelyn, alles ja, klar. Der ja, Film da, <lacht> er macht mich ganz narisch. Oh ja. So, jetzt tun wir mal den Hundekopf dazu. So, 2 von drei Ich glaube, wir müssen wieder bergab. Der Schatten von diesem. Ventilator macht mir echt Pflanzen. So. so, jetzt gehen wir zum Zerlegungsraum. Und ich hoffe, da sind nicht mehr zu viele Monster da drinnen, weil wir haben eigentlich auch nur Erbschuss Oh ja, Jetzt ist es schwierig wieder so, als ob da wer geht. Das ist viel zu creepy. Oh yeah! Wir versuchen es aber auch mit Auf dem Kopf habe ich gesehen. Nein, nah, bitte nicht. Okay, okay. Nur einen Schuss verbraucht. Ich, ich würde ein bisschen Spaß haben mit der Munition umgehen, aber jetzt blut wir halt schon wieder. jetzt ist schon wieder hin Wir sind geil, wir hielen uns erst, wenn wir rot sind. So. Der Zerlegungsraum ist ja eigentlich, wenn ich da durchkomme. Aber wie komme ich da durch? Probieren wir es mal da. Nein, es geht aber nicht. Oder? Aber wir schauen uns noch einmal an. Sie mehr so ich hat nicht, ob das schon wieder ein Monster war. Haben wir das überlassen? So, ja. Cool. Ähm, jetzt schauen wir zur anderen Tür. Das ist der da, glaube ich. ist verschlossen. Werkstatt, okay. Und da durch. Geht's wieder zurück. Ja, gut. Da müssen wir rein. Ey, wieso wenn noch einmal das Spur gespürt? Da sind ja wieder der ganzen Monster drinnen. Geschafft. Au. Es sind uns an. Cool. Er ist noch immer da. Wir haben keine Schuss mehr. Das mit dem Messer machen. Au. Docken. Nice, nice, nice. Hey, wieso? Sind da noch immer so viele Monster und da habe ich keinen einzigen Schuss? Sie sind sehr wider, Also, Morded heißen anscheinend. Widerstandsfähig. Um sie aufzunehmen, müssen sie entweder den Kopf abdrehen oder ihre Hitmassen. So, cool. So, wir haben schon wieder nur noch 11 Schuss. Der erste geht eh schon wieder. Cool. Hi. Jetzt sind wir auf dem Kopf. One click. Easy. So jetzt gehen wir aber gleich in die richtige Richtung. Yo, langsam, langsam bin ich da unten der Profi, aber. Da eine. bewegt sie und rappelt schon wieder alles ah, ja, das kann man da noch kaputt machen Pistole-Munition cool aber die funktionieren e ziemlich gut wenn der shotgun kommt bevor. hi ich muss da vorne her oh mein Gott so cool, hallo auf den Kopf, auf den Kopf, und hinter uns, auf den Kopf, bumm. Wieso haben wir so wenig Schuss nur noch? Oh. Alles in Ordnung? So. achte meine Liebe! Auf den Kopf, bumm. Nett, Hey, der, kriegt, der kriegt keine 3 Schüsse. Der hat ja keine Gliedmaßen mehr, wirst du der wir uns überhaupt noch attackieren? So, passt. Zwei Schüsse für Arne schon. Kommt nicht weit. Oh ey. da ist noch einer. Komm. Noch einer! Was ist da los? Das schaut so schier aus Hallo? Muss das schnell sein? Ah, Flinkmulsion Bewegt sich wieder alles Stark, für all geht Kommentare Warte mal Das ist der Boilerraum Ähm da ist die Tür. geht nicht da ja, soll ich da jetzt nicht durchgekommen kann mit anderen wegen Kominnen, deren eigentlich schon zu stärker als normale physikerien Die Ja Jawohl ja, Sollen wir da jetzt äh, mit einer Schießpulver zu so einem Schuss machen und dann da aufschießen? Oder soll also ich es versuchen aufzuschießen unsere heilige Munition? Um. Ich mag den Raum nicht Cool. Ja. Wie wir das nochmal aus. Ich gehe jetzt kombinieren. Wir kennen jetzt let daher schon Pistolenmunition. munition der beste Storm-Munition erhöht sich die Durchschlagskraft und starkes erste hilfe können wir auch herstellen. also Zeit kann ich kein anderes herstellen von den ganzen Sachen, weil ich die anderen Sachen... Cool. Um Passt nicht zu diesem Schluss Und wenn wir gar nicht weiterkommen, das psycho Delikum dann nehmen, damit Items in der Nähe aufblitzen. Ja gut. Das war der Plan. Ich glaube da kriege ich dann einen Schlüssel. Ich hoffe das stimmt. Alles also, verschlossen. Am wie komme ich da zurück? Ja. Ah ja und da. War ja eigentlich auch was mit dem. Der ist ja verschlossen. Ah, da war ja Notiz. Da denkt dran: 3A und einen Handabdruck. Aber, da, aber was soll 3A sein? Meiner Meinung nach könnte das die Nummer 3 sein. Können wir dazu machen. Und da ist der Handabdruck oben. Dann geht es auf. Nicht? Ja, komm. Das ist auf jeden Fall 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 haben einen Handabdruck. Vielleicht 3 Buchstaben. Dauer da hat 4 Buchstaben. Ah, da. Da ist der Handabdruck oben. 3 mal den Handabdruck aufmachen. 1 2 <lacht> Als ob das stimmt Das kann nicht stimmen Und nochmal Und so jetzt geht's auf no. Okay, war's das nicht 3a? Du weißt doch, wie man die Tür auch nicht denkt an 3a und einen Halterdruck 3 ah, A und ein Handabdruck. Achso. A, ah, das ist der Handabdruck, den machen wir mal auf. A ah, kennt ihn den vor. Sagen wir das dann. Ne? Oh mein Gott. Es ist offen. <lacht> Hab ich mich geschreckt. Warte mal. 3 A. Warum soll das? Das war für mich A und ich hätte jetzt noch das aufgemacht, aber okay. What the heck? Ich habe Angst. Oh mein Gott. war Gott. Der ist natürlich nicht One-Shot. Halt. Wie was habe ich das aufgemacht? Sehr. Ah. Schlüssel zum Zerlegungsraum also wie ich das jetzt da geschafft habe, so weiß ich auch nicht da? ich ah, geschafft cool Schaut richtig sick aus <lacht> wieso? war das schon wieder so intensiv ich vergiss die ganze Zeit wie man zum Zerlegungsraum kommt aber oh, ja Geht nur noch 4 Schuss. Das ist schlecht. Da ist ein Kraut. Das ist gut. Cool. Der Motor da. So, Schauen wir mal kurz, wie ich kombinieren. Wie kennt das kombinieren? Kennt man nicht. Vor allem, ich die flüssige Chemikalier. Ich würde es eigentlich nicht aufmachen und schauen, was da drin ist. Weil es ist ein Zerlegungsraum. Aber. Es würde so sein, dass wir das aufmachen müssen. Hi. Das ist sicher nicht creepy. Das so, schon ganz im Na! Ah. Ich sollte Ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Und du mein Freund, wirst mir helfen. Wo ist er hingegangen? Na, er hat ihn... Er ist gerade in die Leichenhalle umgegangen. Jiha! Das wird richtig super. Ich freue mich schon. Die Leichenhalle klingt grandios. Ähm. Wieso? Wieso spüre ich das Spiel? Ich, ich mache das nur für euch, okay? Yay! Das ist super, wenn da Munition und, und Kraut um und um liegt, aber ich kann Chemikalien mehr kann Können wir wenigstens eine gute herstellen? Ja. immer gute Chemikalien hergestellt. Gut. Okay. Das wird sicher lustig da drinnen. Lass noch mal schauen, wie der Raum hast. Es ist die Leichenhalle. Juhu! So. Die Geräusche sind immer super. Da so hängen halt auf, auch Leichen oben Hi um. Teddy Mr. Baker Oh ja, nochmal Heal. Können wir gleich mal kombinieren Können so herstellen? Aber ich bin hier, das ist, oh ja das ist, Oh mein Gott. Sand zur Zeit full life. Ich hänge doch geil bei denen dabei. Ah, das ist der Raumwerk und war. Du hast jetzt gecheckt. Armer Deputy. Was? Armer DT? What? Das ist immer zu creepy. Ei! Oh mein Gott, ich habe schon gedacht, das ist Da ist er drinnen, ne? Eintreten! Treten Drehen wir mal da rein. Cool. Wo ist ein. Ah, da ist der... Kopf! Ja! Hallo! Fight! Du kommst hier nicht raus! Nein, nein, nein, nein! Ich bedarf keine Munition? Oh ja, das ist vor Und. Ah, wir kennen ihn vielleicht! Ein! Oh mein Gott, da ist schon aus! Ja, es blockt! Noch lang? Draußen? No. Kann ich immer so treten mit dem? Okay, wo bist noch an? Ja, ich kann dann so wegtreten. Aber ist da, muss ich meine ganze Munition verballen? Oh mein Gott. Ist gut? Cool? Ist, cool? oh ist das gut? Ist gut ja, ist der Motorsäge! Der liegen jetzt ja? Ja da ne! Alter! Geil! What? Oh, oh mein Gott! Ja, Motorsägen habe ich noch nicht so oft gespült. Oh nein, in die Rufen. Nein! Oh, das wollte ich nicht. Oh fuck! Oh mein Gott, Motor einschalten! Oh. Fuck. Oh my god. <laughs> I have to kill so scared for a Aua. Oh my god. Und es kommt nicht. Aua nein Ja, das ist der Anfang war so gut. Also der ganze am Anfang nicht, aber mit Jack fertig werden. Lass es nicht von Jacks mit durch durch Waffe einschüchtern und suchen sie sich die Umgebung noch etwas ab, das ihnen im Kampf einen Vorteil schaffen könnte. Ja, cool.